Doktor, Doktor! Ich glaube, ich werde krank. Kein Problem. Bitteschön, Antibiotikum. Ich glaube, ich habe meine Sehkraft verloren. Antibiotikum. Doktor, ich glaube, ich habe meine Klöten verloren. schön. Antibiotikum. Doktor, ich kriege meine Steuererklärung nicht hin. Hier, Antibiotikum. Doktor, meine Frau hat mich verlassen. Ah, ich verstehe. Antibiotikum. Doktor, ich muss meine Facharbeit bis heute Nacht fertig haben. Hier, Antibiotikum. Doktor, Doktor, ich krieg das Gurkenglas nicht auf. Bitte schön, Antibiotikum. Doktor, Doktor, ich das was erstmal vorne. Antibiotikum? Doktor, Doktor! Ich habe auf dem Weg hierher eine Kuh überfahren. Bitte schön, Antibiotikum. Doktor, Doktor. Ich glaub, ich habe Grippe. <lacht> oh, oh. Hm, was haben wir denn hier? Ah, okay, verstehe. Antibiotikaresistente Erreger. Tja, Diagnose? Sie sind gefickt.